Wer ist eigentlich die Scon Marketing? Und jetzt haben die auch noch einen eigenen YouTube-Kanal. Wir sind ein Team aus Programmierern und Kaufleuten, die etwas gemeinsam haben. Wir lieben einfache und kostenlose Informationen. Und wir hassen teuer und unverständlich. Aus diesem Grund erstellen wir Webseiten zu den verschiedensten Themen, beispielsweise zu Photovoltaik, Solarthermie, Blockheizkraftwerken. Kleinkläranlagen und sogar Bestattungen. Wir wollen einfach verständliche Informationen für jedermann bieten. Aber da viele Menschen nicht mehr gerne lesen, produzieren wir neben unseren Webseiten kurze Videos, um verschiedene Sachverhalte einfach und verständlich zu erklären. Wir wünschen viel Spaß auf unseren Webseiten und in unserem YouTube-Kanal. Ihre Marketing